Das ist Nalu. Nalu ist 15 Jahre alt. In der Freizeit schwimmt Nalu in der DLRG-Ortsgruppe Hippohausen. Das ist hier. Nalu nimmt gerne an Freizeiten und Fahrten teil. Gern würde Nalu auch selbst eine Freizeit mitgestalten. Deshalb geht Nalu zur nächsten Jugendversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hippohausen. Denn auf dieser wird der Jugendvorstand der Ortsgruppe gewählt, der die Interessen der Jugend vertritt. In den Jugendvorstand werden Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die sich um unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen Bereichen kümmern. Diese Bereiche werden Ressort genannt. Es gibt das Ressort Kindergruppenarbeit, auch KIGA genannt, das Ressort Politik, das Ressort Bildung, das Ressort Öffentlichkeitsarbeit, das auch ÖKA genannt wird, das Ressort Fahrten, Lager und internationale Begegnungen, kurz FLIP, das Ressort Schwimmen, Retten und Sport, SRUS, und das Ressort Junge Lebenswelten, das auch Jule genannt wird. Außerdem gibt es eine erste und zweite Vorsitzende bzw. Vorsitzenden und eine Schatzmeisterin oder einen Schatzmeister, die oder der sich um die Finanzen kümmert. Kann ich denn auch in den Jugendvorstand gewählt werden? fragt Nalu. Nalus Freund Kim erklärt ihr, da du 15 Jahre alt bist und damit älter als 12, darfst du in den Jugendvorstand gewählt werden. Ich hingegen bin erst elf Jahre alt und darf deswegen nicht in den Jugendvorstand gewählt werden. Allerdings bin ich seit meinem neunten Lebensjahr wahlberechtigt. Seitdem habe ich also das Recht zu wählen, wer die Interessen der Jugendlichen in unserer Ortsgruppe Hippohausen vertreten soll. Kim und die anderen Wahlberechtigten über neun Jahre wählen Nalu in das Ressort Fahren, Lager und internationale Begegnungen. Außerdem wird Nalu als Mitglied in die Delegation beim Bezirksjugendtag gewählt. Warte mal, sagt Nalu. Was ist ein Bezirksjugendtag? Eine Delegation und überhaupt ein Bezirk. Kim erklärt es Nalu. Ein Bezirk besteht aus mehreren Ortsgruppen. Unser Bezirk heißt Korallenriff. Dieser besteht aus unserer Ortsgruppe Hippohausen und aus den Ortsgruppen Giraffenwald und Wassergrube. Aus allen Ortsgruppen werden Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die sich als Delegierte auf dem Bezirksjugendtag treffen. Einer von ihnen bist jetzt du. Das versteht Nalu. Aber was machen die Delegierten auf dem Bezirksjugendtag? Ganz einfach, antwortet Kim. Auf dem Bezirksjugendtag wählen die Delegierten zum Beispiel den Bezirksjugendvorstand. Dieser ist genauso aufgebaut wie der Jugendvorstand unserer Ortsgruppe Hippohausen. Ach so, sagt Nalu. Also gibt es im Bezirksjugendvorstand auch all die verschiedenen Ressorts wie Politik, Bildung, junge Lebenswelten und so weiter? Genau, sagt Kim. Und genauso wie in unserer Ortsgruppe vertreten die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Bezirksjugendvorstands dann die Interessen der Jugend. Nur dann eben die Interessen unseres gesamten Bezirks Korallenriff. Das ergibt Sinn. Aber es wird doch nicht unbedingt in jedem Jahr ein neuer Bezirksjugendvorstand gewählt, oder? Wundert sich Nalu. Das ist ein guter Hinweis. Stimmt Kim zu. Der Bezirksjugendvorstand wird immer für drei Jahre gewählt. Ach so. Und in den Jahren, in denen kein neuer Bezirksjugendvorstand gewählt wird, findet der Bezirksjugendtag dann auch nicht statt? Fragt Nalu. Genau. Erklärt Kim. Der Bezirksjugendtag findet nur dann statt, wenn ein neuer Bezirksjugendvorstand gewählt wird. Damit sich der Bezirksjugendvorstand aber trotzdem mit den Delegierten der einzelnen Ortsgruppen austauschen kann, treffen sie sich, unabhängig von einer Wahl, mindestens einmal im Jahr. Das wird dann Bezirksjugendrat genannt. Dort besprechen der Bezirksjugendvorstand und die Delegierten der Ortsgruppen alle Ziele, Fragen und aktuellen Themen der DLRG-Jugend auf Bezirksebene. Für den Bezirk Korallenriff wird dort dann zum Beispiel entschieden, ob und welche Seminare oder Fahrten stattfinden sollen. Außerdem berichten die Delegierten aus ihrer jeweiligen Ortsgruppe und der Bezirksjugendvorstand erzählt von seiner Arbeit und verkündet zum Beispiel, wo die Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen stattfinden. Das klingt ziemlich cool. Vielleicht werde ich ja auch in den Bezirksjugendvorstand gewählt, sagt Nalu. Bestimmt, sagt Kim. Nalu wird in den Bezirksjugendvorstand gewählt. Dort übernimmt Nalu genauso wie in der Ortsgruppe die Aufgaben des Ressorts Fahrten, Lager und internationale Begegnungen. Im Bezirksjugendvorstand schließt Nalu viele neue Freundschaften und freundet sich besonders mit dem Frosch Alex aus der Ortsgruppe Wassergrube an. Von Alex erfährt Nalu, dass es in Nalus Bundesland Seepferdchenland zwei weitere Bezirke gibt. Diese heißen Düne- und Wasserkante und werden, wie der Bezirk Korallenriff, aus mehreren Ortsgruppen gebildet. Zusammen bilden sie den Landesverband Seepferdchenland. Alex erklärt: Wie du ja schon weißt, werden in den einzelnen Ortsgruppen jeweils Delegierte für den Bezirksjugendtag und Rat gewählt. Genauso gibt es auch aus jedem Bezirksjugendvorstand Delegierte für den Landesjugendtag und Rat. Verstehe, sagt Nalu. Die einzelnen Delegierten der Bezirksebene wählen also dann auf dem Landesjugendtag den Landesjugendvorstand. Und in den Jahren, in denen keine Wahlen stattfinden, Treffen sich die Delegierten dann auf dem Landesjugendrat? Genau, sagt Alex. Der Landesjugendrat findet in jedem Jahr zweimal statt. Als Herbst- und Frühjahrsrat. Dort berichtet der Vorstand von der Arbeit des letzten halben Jahres. Und es wird beschlossen, für was und welche Veranstaltung das Geld ausgegeben werden soll. Die Landesjugendräte sind in den Jahren... In denen der Landesjugendtag nicht stattfindet, das höchste beschlussfähige Gremium des DLG Landesjugendverbandes Seepferdchenland. Also ist in den Jahren, in denen ein neuer Landesjugendvorstand gewählt wird, also ein Landesjugendtag stattfindet, der Landesjugendtag das höchste beschlussfähige Gremium des DLG Landesjugendverbandes Seepferdchenland? fragt Nalu. Genau, sagt Alex. Ganz einfach, oder?